Hallo, in diesem Video betrachten wir die grundlegenden Arten von Nutzerschnittstellen, die es da so gibt. Das ist nicht ganz unwichtig, denn es ist eine der ersten Designentscheidungen, die man treffen muss, welche Art von Nutzerschnittstellen man eigentlich entwickeln oder entsprechend für Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellen möchte. Prinzipiell ist es beim Entwurf von Nutzerschnittstellen ja so, dass man den Faktor Mensch mit entsprechenden Grundsätzen berücksichtigen sollte und auch ein bisschen wissen sollte, wie man die Informationsarchitektur gestalten soll. Aber das, worüber wir in diesem Video sprechen, ist so der erste Schritt für diesen ganz rechten Bereich, wo man sich darüber eben Gedanken macht, wie sieht denn grundlegend meine äh, Nutzerschnittstelle aus, die ich also ja, meinem, bei meinem Werkzeug entsprechend zur Verfügung stellen möchte. Es ist also eine der ersten Entscheidungen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, welchen Interaktionsstil wählen wir für, die entsprechende, für das entsprechende Werkzeug und welche Postur soll die Applikation haben. Das sind jetzt zwei noch recht generische Begriffe. Wir schauen uns die jetzt aber etwas genauer an. Beim Interaktionsstil, womit wir mal anfangen, unterscheidet man zunächst erstmal die Art und Weise, wie wir Befehle an den Computer, in dem Fall hauptsächlich den Computer, entsprechend übergeben. Das kann zum Beispiel in Form von Sprach- oder Befehlssteuerung sein, kann aber auch über Formulareingabe funktionieren, Menüauswahl und Dialoginteraktion oder eben über direkte Manip Manipulation. Was bedeutet das Ganze im Detail? Das Erste, was wir uns genauer ansehen, ist die Sprachs- und Befehlssteuerung. Das grundleg die grundlegende Idee ist hier, dass wir die Nutzerschnittstelle bedienen, indem wir einfach bestimmte Befehle an das technische Gerät, in dem Fall zum Beispiel eben den Computer, weitergeben. Und auch wenn ich jetzt hier rechts als Beispiel tatsächlich eine... Kommandozeile dargestellt habe. Es geht hier nicht darum, immer nur äh, ja, Befehlseingabe dann über Kommandozeile zu machen, sondern es können eben auch Spracheingaben sein. Das heißt, dass ich eben, wie es heutzutage bei Voice User Interfaces der Fall ist, konkrete Befehle per Sprache äußere. Aber das Konzept ist im Prinzip das gleiche. Ich habe also einen Satz von Befehlen, den ich irgendwie kennen muss und den ich über diese Schnittstelle mit dem technischen Gerät irgendwie kommunizieren kann. Und meistens haben die Befehle noch den Vorteil, dass man sie in irgendeiner Form parametrisieren kann, um sie also zum Beispiel zu konkretisieren. Das ist also auch möglich. Aber das grundlegende Konzept ist einfach, dass ich über Befehle mit dem entsprechenden technischen Gerät kommuniziere. Der Vorteil dieses gesamten Vorgehens ist, dass ich eine unglaublich hohe Effizienz habe. Vor allen Dingen, wenn mir die Befehle relativ gut bekannt sind. Ich kann da mal ein Beispiel aus tatsächlich meiner eigenen Erfahrung als Mitarbeiter in, einem, in einer Pizzabude ähm, erklären. Also es war halt so, dass wir damals die Bestellungen noch häufig per Telefon reinbekommen haben und die Eingabe erfolgte dann in den Computer über äh, Codes. Über ja, kurze Codes, die einfach die unterschiedlichen Zutaten und die unterschiedlichen Pizzen beschrieben. Und natürlich war das eine, gab es da eine gewisse Lernkurve, aber irgendwann war man relativ schnell in der Eingabe der Zutaten, weil man einfach diese Codes im Kopf hatte. Das heißt, wir konnten innerhalb kürzester Zeit relativ schnell eine Bestellung annehmen und hatten sie aber auch sofort im Computer und dem gesamten Kassensystem gespeichert. Heutzutage ist das natürlich, wenn die Bestellungen über Webseiten reinkommen, nochmal was ganz anderes. Aber früher war das eine sehr effiziente Methode, um einfach diese Form der Bestellungsannahme durchführen zu können. Ein weiterer Vorteil ist, dass man hier auch eine Makrounterstützung gegebenenfalls hat. Das heißt, ich kann zum Beispiel mehrere Befehle beliebig dann auch miteinander kombinieren und nacheinander ausführen lassen, was halt die Effizienz dieser Schnittstelle nochmal deutlich unterstützt. Entsprechende Nachteile sind hier, dass es natürlich schwer lernbar ist. Ich habe eben gerade schon gesagt, wenn man dann so Zutaten bei Pizzen eingibt und man die ganzen Codes auswendig lernen muss, da ist die Hürde sicherlich schon etwas höher. Vielleicht ist es Ihnen heute auch schon mal aufgefallen, wenn Sie an der Supermarktkasse sind und dort halt das Gemüse abgewogen wird und dann eingegeben wird. Das wird auch oft noch über Zahlencodes gemacht. Und auch hier ist es so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öfter nochmal nachgucken müssen, welchen Zahlencode haben denn jetzt eigentlich bestimmte Gemüsesorten oder bestimmte Obstsorten. Außerdem kann es sein, dass man durchaus hierbei mal Fehler macht, wenn man also bei der Eingabe der Befehle, vielleicht die falsche Nummer eingibt oder den falschen Befehl oder irgendwie ein Leerzeichen vergisst und so weiter und so fort. Das heißt, hier kann an vielen Stellen einiges schiefgehen. Nichtsdestotrotz wird die Sprach- und Befehlssteuerung auch in Zukunft noch ein ganz probates Mittel sein für unterschiedliche Dinge, ob das jetzt tatsächlich die Eingabe über eine Tastatur ist oder eben, was sicherlich immer häufiger kommen wird, die Eingabe über Textbefehl, also über Sprachbefehle. Auch da wird es sicherlich in Zukunft immer wieder eine Rolle spielen, solche Schnittstellen letztendlich zur Verfügung zu haben. Eine weitere Art, wie man mit Systemen interagieren kann, ist letztendlich die Formulareingabe. Das kennen Sie sicherlich, dass Sie Daten irgendwie abgefragt bekommen von einem System und diese dann eingeben müssen. Und häufig wird dazu heutzutage ein Formular verwendet, so ähnlich wie das jetzt hier auf der rechten Seite beispielhaft der Fall ist. Das heißt, in diesem Formular können Sie jetzt zum Beispiel Vorname, Nachname, E-Mail und so weiter eingeben und zum Schluss gibt es meistens irgendwie einen OK-Button, okay mit dem man das Ganze dann abschicken kann. Die Formulareingabe hat natürlich diverse Vorteile, weil sie zum einen gut erlernbar ist und äh, je nachdem, wie die Dateneingabe gestaltet ist, kann man darüber auch sehr effizient die Daten eingeben. Aber es hat natürlich auch sehr große Nachteile. Wir haben hier zum Beispiel einen relativ starren Ablauf. Wenn man das jetzt also mal im Gegensatz zu der Befehlseingabe sieht, man kann also hier nicht irgendwie beliebig Dinge miteinander kombinieren, sondern es ist relativ fest vorgegeben, was in welcher Reihenfolge letztendlich durchgeführt wird. Und über solche Schnittstelle ist die Eingabe eventuell relativ umfangreich, weil sie zum Beispiel relativ viele Daten eingeben müssen. Die Formulareingabe eignet sich aber dennoch irgendwie eher dazu, Daten einzugeben, was ähm, bei, der, bei der nächsten Variante eher weniger im Fokus ist, nämlich die Dateneingabe, sondern viel mehr im Fokus ist wieder die Befehlseingabe. Das ist nämlich dann die Befehlseingabe über eine Menüauswahl. Das heißt, Sie haben einen festen Satz von Befehlen zur Verfügung und Sie können diesen über ein Menü auswählen. Ich habe hier rechts mal ein Beispielmenü aus einer Applikation äh, dargestellt, die halt auf dem Mobiltelefon läuft. Auch da sieht man das häufig heutzutage. Man hat dann also irgendein Element auf der Oberfläche, was man anklicken kann und dann öffnet sich dieses Menü. Und das Ganze kann dann zum Beispiel zentral sein, so wie es jetzt in dem rechten Beispiel der Fall ist, oder auch kontextspezifisch. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit der rechten Maustaste irgendein Element auf der Oberfläche anklicken und dazu nochmal so ein äh, kleines lokales kontextspezifisches Menü auftaucht, dann haben Sie halt ein kontextbezogenes Menü und können dann äh, über dieses Menü entsprechende Befehle auswählen. Das wird also auch relativ häufig heutzutage gemacht. Die Vorteile, die das Ganze mit sich bringt, ist auch hier wieder, dass wir eine relativ gute Erlernbarkeit der ganzen Sache eigentlich haben. Die, dieses Menü kann man dann zusätzlich noch erweitern, dass man eben auch bestimmte Befehle über Shortcuts aufrufen kann. Und damit kann man letztendlich auch bei einer Menüauswahl und Menüsteuerung die Effizienz der Nutzerinnen und Nutzer erhöhen. Gut, Shortcuts machen jetzt auf äh, Apps bei Smartphones vielleicht etwas weniger Sinn, aber gerade bei der Bedienung von ja, Computern, die auch eine Tastatur entsprechend angeschlossen haben, da macht das durchaus Sinn, auch mit Shortcuts zu arbeiten. Der Nachteil bei einem solchen Vorgehen ist, dass es üblicherweise relativ schlecht skaliert. Das heißt, je mehr Befehle Sie haben, umso schwieriger wird es irgendwann, das Ganze auch noch in dieser Menübefehlsstruktur zu Aufzubereiten. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist. Also es gibt zum Beispiel manchmal Webseiten, die also relativ große Menüs haben, wo sehr, sehr viele Dinge untergebracht sind. Da ist es manchmal dann schon schwierig, sich durchzufinden. Auch sehr komplexe Systeme. Office war früher so ein Fall. Heutzutage ist es vielleicht zum Beispiel Unity, einer der Game Engines wo man einfach Menüs hat, die sehr, sehr groß werden und die gegebenenfalls auch noch applikationsspezifisch oder anwendungsspezifisch erweitert werden und dann noch länger werden und dann hat man sehr, sehr lange und sehr, sehr große Menüs, durch die man sich so mehr oder weniger Schritt für Schritt durchsuchen muss, bis man den passenden Befehl findet. Das heißt, es kann eben auch sehr viel Platz einnehmen, das Ganze. Es kann irgendwann auch unstrukturiert werden. Das heißt, die größer so ein Menü, umso schwieriger eigentlich, das, ja, diese Lösung letztendlich einzusetzen. Gut, ohne Shortcuts ist das Ganze natürlich dann auch noch entsprechend ineffizient. Auf der anderen Seite haben Shortcuts eben wieder so ein bisschen das Problem, man muss sie ähnlich wie bei der anderen Befehlseingabe, muss man sie entsprechend kennen. Man könnte im Prinzip sagen, die Menüauswahl in Kombination mit Shortcuts ist eigentlich eine Menüauswahl zusammen mit einer Befehlssteuerung. So muss man das sehen. Das heißt also Shortcuts haben dann, bringen dann eben bestimmte Vorteile, die eben doch eine Befehlssteuerung hätte, aber eben auch entsprechende Nachteile. Und die letzte Variante, wie man eine Oberfläche so grundlegend noch gestalten könnte, um ja, Befehle oder Eingaben zu tätigen, ist über die sogenannte direkte Manipulation. Das heißt, man hat die Objekte, um die es letztendlich geht, direkt am Bildschirm sichtbar. Und man kann die Objekte auch direkt verändern. Das ist jetzt hier mal dargestellt mit einem Objekt in einem Zeichenprogramm, in dem Fall gar kein Zeichenprogramm, sondern ganz konkret war das jetzt mal ein Screenshot von PowerPoint. Und Da sehen wir einfach dieses Objekt, das ist so, eine, so ein Kreisabschnitt und man kann hier verschiedenste Veränderungen machen. Man kann zum Beispiel rotieren, man kann es größer, kleiner ziehen, man kann aber auch den Kreisabschnitt entsprechend auswählen, wie groß er sein soll. Und alles kann man äh, direkt am Objekt machen. Das hat natürlich den, äh, diverse Vorteile, äh, zum Beispiel, dass man Objekte direkt veranschaulichen kann und dementsprechend auch einiges sehr gut erlernbar und explorierbar ist. Aber es hat natürlich auch wieder entsprechende Nachteile. Es ist meistens eine recht komplexe Implementierung, die man hier braucht. Und es ist oft auch relativ ungenau, vor allem wenn man jetzt eben kleinere Displays hat, auf denen das Ganze angezeigt wird oder wenn man ungenaue Eingabemöglichkeiten hat, also zum Beispiel die Eingabe mit der Maus, ist ja relativ genau, aber wenn man jetzt eben die Eingabe direkt über das Display, über ein Touch-Display zum Beispiel hat, dann kann das Ganze auch relativ schnell auch sehr ungenau werden. Was man hier zum Beispiel dann oft verwendet, sind irgendwelche Raster oder Gitter, woran sich dann die Objekte so ein bisschen selbst orientieren. Aber ich habe jetzt gerade schon gesagt, das rechte Beispiel, was jetzt hier dargestellt ist, das ist so ein, so ein Beispiel aus einem typischen Zeichenprogramm. Es gibt aber auch andere Dinge, die eigentlich direkte Manipulation sind, nämlich zum Beispiel alle ja, Darstellungen von textuellem Inhalt zum Beispiel, wo Sie den Text anklicken und auch direkt bearbeiten können. Auch das ist eine äh, direkte Manipulation, die an dieser Stelle möglich ist. Ist in dem Fall nur ein etwas anderes Datenformat. Ähnlich geht es zum Beispiel auch, wenn es um, um Bildbearbeitung geht. Auch da ist es so, dass Sie ja das Objekt oft anklicken können und dann halt direkt mit dem Objekt interagieren können, um es in irgendeiner Form zu verändern. Gut, das sind die entsprechenden, ja, grundlegenden Applikationsstrukturen. Jetzt geht es noch um die Postur der Applikation. Es gibt letztendlich vier allgemein hin anerkannte Posturen für Applikationen. Die haben entsprechend englische Begriffe, die ich dann hier auch so verwendet habe: Sovereign, Transient, Demonic und Auxiliary und auch die gucken wir uns jetzt etwas genauer an. Sovereign heißt ganz einfach, dass es eine Applikation ist, die, wenn man jetzt ein Display hat, den größten sichtbaren Bereich eigentlich einnimmt, also relativ zentral die Nutzerschnittstelle kennzeichnet. Es handelt sich hierbei meistens um komplexere Applikationen, die entsprechend auch diesen Platzbedarf haben. Und man macht mit diesen Applikationen dann dementsprechend auch eher komplexere Aufgaben. Und man macht dann dementsprechend auch eher so kontinuierliche Nutzeraktionen. Beispiele sind im Prinzip alle möglichen Bürosoftware-Komponenten, die man sich so vorstellen kann, Browser mit entsprechenden Webseiten, die angezeigt werden, Grafikprogramme, aber auch ganz andere Programme, die einfach relativ viel Platz benötigen, weil sie eben relativ komplex sind und viele Eingabemöglichkeiten bieten. Das sind dann übrigens auch relativ oft genau solche Programme, die eben eine also ja, mehrere der Interaktionstypen unterstützen, also die zum Beispiel eine direkte Manipulation haben, um die Objekte, die dort in dem Programm bearbeitet werden, direkt zu manipulieren, aber auch gleichzeitig eben mit Menüs zum Beispiel arbeiten, um dann zusätzliche Funktionalitäten noch mit hinzuzunehmen, um auch hier noch weitere Befehle äh, kommunizieren zu können. Meistens wird dann auch noch mit Shortcuts gearbeitet, um dann eben die Effizienz noch entsprechend zu steigern. Das heißt, wir haben hier wieder so eine implizite Befehlssteuerung auch noch mit drin. Also auch das ist letztendlich möglich. Das heißt aber Sovereign sind einfach Applikationen, die sind sehr präsent und die werden eben auch meistens über einen relativ langen Zeitraum am Stück verwendet, sofern man dann entsprechend nicht gestört wird. Die nächste Form, die wir dann haben, sind sogenannte Transient-Applikationen. Also Transient heißt auch schon Transient. Sie sind also kurz da und relativ schnell wieder weg. Dabei handelt es sich meistens um einfache Applikationen. Das kann zum Beispiel ein Taschenrechner sein. Deswegen ist hier rechts jetzt auch mal so sinnbildlich ein äh, Taschenrechner äh, dargestellt. Solche Applikationen, weil sie eben recht einfach gestrickt sind, benötigen üblicherweise nur wenig sichtbaren Bereich auf dem äh, Display und unterstützen üblicherweise nur relativ kurze und in sich abgeschlossene Aufgaben. Dementsprechend haben sie auch eine relativ kurze Nutzungsdauer. Beispiel äh, Taschenrechner hatte ich jetzt gerade schon genannt, aber das können eben auch zum Beispiel Chatfenster sein oder die Liste der Aufgaben, die man hat. Wenn man sich heutzutage oft solche kleineren Applikationen ansieht, dann stellt man relativ schnell fest, dass sie oft auch schon so ein bisschen dazu tendieren, etwas ein etwas komplexeres User-Interface irgendwie zur Verfügung zu stellen. Das ist dann wiederum etwas nachteilig, wenn man eigentlich so relativ kurze Aufgaben mit diesen Applikationen erledigen möchte. Das heißt, wenn Ihr Ziel eigentlich ist, eher so eine Applikation zu machen, die so kurze Aufgaben unterstützt, dann versuchen Sie, diese kurzen Aufgaben auch so einfach wie möglich in irgendeiner Form darzustellen. Und wenn Sie dann doch noch mehr Funktionalität dahinter haben, dann können Sie ja gerne nochmal eine andere Ansicht zur Verfügung stellen, wo dann auch mehr Dinge möglich sind. Aber die grundlegenden Kernaufgaben bei einer solchen Applikation sollten relativ einfach zur Verfügung gestellt die nächste Variante, die es dann noch gibt für Applikationen, sind sogenannte Daemonic-Applikationen, also ähm, auch aus dem Betriebssystem her, äh, nennt man sie dann Daemon. Das sind Hintergrund-Applikationen, die also nur ganz ganz selten, wenn überhaupt in irgendeiner Form im sichtbaren Bereich auftauchen und dementsprechend auch nur ganz ganz selten irgendwie eine Interaktion vom, äh, von den Nutzerinnen erfordern. Meistens kommen die Interaktionen nur dann, wenn überhaupt mal irgendeine Meldung erscheint, wenn also dieser Demon irgendetwas ko zu kommunizieren hat oder wenn man den Demon für sich letztendlich in irgendeiner Form einstellen möchte, damit er die Aufgabe so tut, wie man sich das vorstellt. Demons haben dementsprechend die Eigenschaft, dass sie ja, eine sehr geringe Nutzungsdauer haben, die sehr stark auch gegen Null geht. Also es wird wahrscheinlich den einen oder anderen Demon auf ihren technischen Geräten geben, mit dem sie praktisch noch gar nichts zu tun hatten, weil er einfach im Hintergrund irgendwelche Dinge tut, von denen sie gar nicht wissen, dass sie passieren. Typische Beispiele hierfür sind sowas wie Cloud-Synchronisation oder auch Virenscanner, die einfach im Hintergrund ihre Festplatte scannen oder diverse Dinge machen und hoffentlich dann melden, wenn sie denn mal ein Virus bei Ihnen auf der Festplatte gefunden haben. Und die vierte und letzte Variante, die es da noch gibt für ja, Arten von Applikationen, das sind letztendlich die Auxiliary-Applikationen. Das sind auch wiederum eine, ist auch wiederum eine besondere Form von hintergrund aber diese ist irgendwie immer im, äh, im sichtbaren Bereich der Nutzerinnen und Nutzer, weil sie eben gegebenenfalls ganz schnell mal kurz mit äh, eingebunden wird in die Aufgabenerledigung, aber man hat immer noch relativ seltene Interaktionen. Das heißt, es arbeitet nicht hauptsächlich im Hintergrund, sondern es ist irgendwie immer präsent, aber so klein, dass es einfach auch wiederum nicht stört. Ähm, die Interaktionsdauer ist hier auch relativ kurz und relativ begrenzt. Und typische Beispiele, wir haben es jetzt hier rechts auch schon dargestellt, ist zum Beispiel so etwas wie eine Laut ein Lautstärkeregler, oder eine Akkuanzeige, die informiert darüber, wie der aktuelle Akkustand ist, oder eben auch generell die Taskleiste, wie wir sie bei vielen Betriebssystemen kennen, um zum Beispiel zwischen den Applikationen hin und her zu schalten, also um zwischen den Sovereign-Applikationen hin und her zu schalten. Auch das ist letztendlich eine Auxiliary-Applikation, die wir da an dieser Stelle haben. Auch hier kann es natürlich nun wiederum sein, dass diese unterschiedlichen Arten von Applikationen irgendwie so ein bisschen miteinander vermischt sind. Also ich kenne zum Beispiel äh, äh, äh, ja, bestimmte Softwarekomponenten, wo im Betriebssystem zum einen ein, ein Daemon hinterlegt wird, der sicherstellt, dass dieses Software-System einfach schneller startet. Das macht zum Beispiel Microsoft Office so, das machen aber auch LibreOffice oder andere größere Komponenten so, dass sie einfach Daemons im Hintergrund laufen lassen, die sicherstellen, dass die Applikationen schnell gestartet werden können oder dass vielleicht irgendwie überprüft wird, ob es irgendwelche Updates gibt. Also auch sowas kann sein, dass es im Hintergrund läuft. Dann haben Sie vielleicht gleichzeitig irgendeine Auxiliary-Funktion, die es uns ermöglicht, ja relativ schnell zum Beispiel ein neues Word-Dokument zu öffnen, also generell irgendwelche neuen Dokumente von einem bestimmten Typ oder dass Sie vielleicht irgendeine Suchfunktion zur Verfügung stellen und so weiter, also irgendetwas, was, was immer direkt zur Verfügung steht. Und Gleichzeitig haben Sie dann aber natürlich den zentralen Bereich, was dann wiederum eine Sovereign-Applikation ist, wo man dann eben zum Beispiel ein Dokument bearbeiten kann und so weiter und so fort. Das heißt also, diese ähm, Arten von Applikationen, die werden auch oft miteinander kombiniert, um einfach unterschiedlichste Dinge gleichzeitig entsprechend zur Verfügung zu stellen. Gut, damit sind wir dann auch schon bei der Übung für dieses Video angekommen, in der Übung geht es darum, dass Sie sich selber nochmal mit diesen Begriffen der Interaktionsstile und der Applikationsposturen etwas mehr auseinandersetzen. Und zwar suchen, indem Sie einfach Beispiele für diese Interaktionsstile und für die Applikationsposturen suchen. Also ganz eigene Beispiele, je nachdem, was Sie da vielleicht irgendwie schon kennen, was Sie gefunden haben. Vielleicht können Sie das Ganze ja auch auf Mobile ähm, übertragen, aber vielleicht auch auf ganz, äh, also ja, Neuere Technologien ist vielleicht übertrieben bei AR und VR, aber auf, zumindest auf Technologien, die immer mehr Fahrt aufnehmen, also in dem Fall AR, VR oder auch Voice. Äh, vielleicht gibt es sowas ja auch bei ähm, Voice-Schnittstellen, äh, dass Sie dort bestimmte Applikationsposturen oder eben bestimmte Applikation, äh, Interaktionsstile wiederfinden. Ähm, suchen Sie einfach mal was raus und überraschen Sie mich wieder mit der entsprechenden Lösung. Die Frage, die ich jetzt hier noch mal so ein bisschen ketzerisch in den Raum werfe, ist, sind eigentlich alle Apps auf Smartphones transient? Letztendlich ist es ja so, dass wir Smartphones heutzutage oft nur so relativ kurz verwenden. Ähm, natürlich nutzt jetzt nicht jeder von uns ständig den Taschenrechner, der auf einem Smartphone drauf ist, aber trotzdem ist es ja so, dass wir zum Beispiel mal so ganz kurz gucken, haben wir irgendwie eine neue Mail oder ist irgendwie eine neue WhatsApp Nachricht da oder irgendetwas anderes. Und das sind ja immer relativ äh, kurze Interaktionen und auch relativ überschaubare Interaktionen. Aber ist das dann trotzdem immer nur alles transient oder äh, gibt es da auch Applikationen, wo man letztendlich von, ja gut, Demonic sowieso, aber auch Sovereign äh, reden muss oder reden kann? Vielleicht überlegen Sie sich das mal so ein bisschen und diskutieren Sie mal mit sich selbst, wie da so Ihre Meinung zu ist. Und damit bin ich auch wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!